In der Rückreihe stichst du immer in die Marguerite ein und häkelst anschließend bis zur vorletzten Marguerite jeweils zwei halbe Stäbchen. Bei der letzten Margerite in der Reihe häkelst du nur ein halbes Stäbchen und das zweite halbe Stäbchen in die erste Schlinge der ersten Margerite der Hinrunde.